Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute trade ich wieder mit Proger Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe mit 1021 Euro am ersten Tag angefangen. Bis heute habe ich 1164,07 Euro Gewinn gemacht. Das entspricht einer Gesamtsumme von 2185,07 Euro. Heute folgt Tag 14. Meine Einstiegsstufen sind 25, 63, 158. Zuvor schaue ich mir die Wirtschaftsdaten an. Wir haben wichtige, sehr wichtige News im Euro, britisch Pfund und US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade im Metatrader 5 nach meinen Einstiegsstufen unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren und des perfekten Chartbildes. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades im Zeitrahmen von 6, 60 Sekunden bis 2 Minuten. US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Sieht ganz gut aus. Müsste allerdings noch etwas fallen. Tut er leider nicht. Aber doch. Ich suche weiter. Hier haben wir haben leider keine 60 Sekunden bei US-Dollar, Schweizer Franken. Euro, Japanischen. Euro Yen müsste auch noch etwas steigen, jetzt steige ich ein und gleich noch mal und noch mal Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Deutlich im Gewinn. Das sieht gut aus. Sehr schön. Es entspricht einem Gewinn von 62 Euro und 96 Cent. In etwa, wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich noch bis 31.12. meine Corona-Aktion gönnen. Du sparst bis zu 849 Euro. Bitte nur melden, wenn du auch wirklich Interesse hast. Es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, die du mitbringen solltest. Lernbereitschaft, Motivation, Ausdauer. Durchhaltevermögen, auch das richtige Equipment ist wichtig, solltest mindestens einen Laptop haben, besser wäre wäre es, wenn du zwei Monitore hättest, ist aber kein Muss und natürlich musst du auch Zeit investieren und ein, und ein bisschen Geld auch, also zwischen 600 und 1000 Euro bis zum nächsten Mal. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bye.